Jetzt sind wir hier in Nemi in Hamburg und checken mal die Toilette aus. Ich finde es schon mal geil, dass ein riesiges Bruder von so also alten Schiffen ist, das Rad, du weißt schon, sind wir sind mehr. Meer. Jetzt schauen wir rein. Erster Eindruck: sehr nice, geräumig und schaut sehr modern aus. Waschbecken mit meinen kurzen Händen, ist immer schwierig da hinzukommen, aber es ist super, super ist aber der in der richtigen Höhe, und ein Highlight finde ich, das Klopapier, das ist gefaltet, wie geil ist das bitte, das ist einfach nur ein Restaurant, und du kannst scheiße gehen, wie in einem Hotel, mit pipi pip Papier, und das ist auch super, weil sie funktionieren. Und das Essen ist auch noch gut. Darum wirklich, wenn es in Hamburg geht, haben wir vier Räder unterwegs. Checks, das nehmen wir aus. Die 25 die 5 Und sein. Obelete ein Trieber.